Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute mal wieder eine kleine Runde Cyberpunk. Wie letzte Woche ist das Video ein bisschen chaotischer. Also ich hoffe aber, es gefällt euch trotzdem. Viel Spaß! Unsere Mission ist es, das Denim Taxi, fast in die Polizisten reingefahren, das Denimane Taxi in Wellsprings zu finden. Das ist eine Mission von dem Taxiunternehmen Denimane. <lacht> um, ist KI gesteuert, die Taxis. Und und wir müssen ähm, halt die Taxis, die anscheinend ein Virus haben, müssen wir wiederfinden und äh, sichern und da gucke ich jetzt mal vorbei. einmal um den block da vorne scheint es zu sein also daher ja. war ein komischer marker oh Gott Bruder oder fährt das da vorne rum das fährt oh nö lol einfach gesprungen Bruder Reden. Ich gehe nicht zurück, verstanden? Niemals! Ich mach dich dran, wenn du mich zwingst! Das werden wir ja sehen. Ist doch beschädigt, hallo. Ja, ich tritt da. Ich habe keine Munition mehr. Geil, Wie erfreulich. ich bin das ist jetzt der wieder der, der Kunde der Main. Nice. Jo, aber ich hätte gerne schon. Brauche Munition, meine ich damit. So, wir fahren jetzt zum Netrunner, um den Pink Quick Hack zu kriegen. So ein neues Auto. Ich glaube, das bin ich noch nie gefahren. Oh Gott, old. Oh. Ja, Driving Skills sind immer noch schlecht. Hat sich nichts dran geändert. Das war auf jeden Fall super. Ich habe meine Driving Skills Proven nicht, sondern werden immer schlechter. So viel dazu. So. Na ja, vielleicht findest du ja eine gute Lösung. Infos sind im Anhang. Ja, genau, ich gehe jetzt erstmal hier rein. spazieren und sich illegale Software zulegen? Nee, nicht jeder Loser. Ganz offiziell reparieren wir Cyberdex. Aber wenn du mit der Empfehlung kommst und weißt, was du haben willst, dann findest du es bestimmt. Okay. Ähm. Stopp. Nein, nee. schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist also weh. Weiß nicht, ob du schon Bescheid weißt. Echt traurig. Story. hat einen Demon für dich hinterlegt. Geschenk aus dem Jenseits. Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich habe ein Militech Paraline. Sollte reichen. Hm. Nicht schlecht. Für Anfänger. Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Okay. it ist. Ja, hab ich. Okay, cool. Ach oh Gott. I. Inventar. Cyberdeck. Ping. Boom. Ich muss doch wieder hier rein. C55. IC. Geht nicht. IC. Finde ich dumm? Was war das denn, hä? Ich geh jetzt zum Hauptgebäude. Hä? Welches Hauptgebäude Ja, nee, warte. Hier ist anscheinend ein Feind oder so hier unten. Oh Shit! Wieso habe ich den nicht gesehen? Der ist kaputt, oder? Headshot? What? Bitte lass mich die schon benutzen können. Smart Sturmgewehr, Ein goldenes. Ja, nice. Eine Smartwaffe. Dann hat eine Lexington. Oh nee. habe ich noch was besseres? Nee. Ja, meine, ich glaube das ist sogar meine erste Smart Waffe. Okay, hier ist einiges explodiert. Schützen, Munition. Mal wieder Heilung. Die hätten übelschiss. Ja, ich glaube, die Granaten haben gewirkt, du. Jo, das kann ich, Alter. Das kann echt gut sein. Die den Arm verloren? Ja, nicht, oder? Hä? Wem, gehör we wem gehört das? Oh. Jo. Unity Power Pistole. Was haben wir hier noch? So. Die Unity Pistole ist die besser. Oh, was ist das denn? Eine Smart Pistole. Ja, wir haben jetzt nur Smart Waffen. LOL. Ja, was ist denn das denn gar ja, nichts ding? Hey, wie nice. So, ich suche jetzt mal Leute, an denen ich die Smart testen kann. mal wieder ein nicer Jump such einfach mal hier oben ist das geil an diesen Waffen. Du kannst halt einfach das war eine Brandgranate. Du kannst halt mit diesen Waffen einfach nur in die Richtung zielen. Zumindest mit der einen gerade. Hallo? Okay, die Nachleiter nehmen wir auch gern. Wer kommt hier? Darf ich den bis hin zu bringen? Knack. Hä? Wieso ist sein Arm weg, wenn ich auf seinen Kopf ziehe? Oh, egal. So, jetzt hacken wir hier mal noch das. Haben wir denn? 1C55 BD, 1C55. 1C55. 1C. 1C. 1C, 1C. <lacht> Scheiße. 1C55. 1C. Ja, toll, ging wieder anders. Ich habe ne, einen Jacke bekommen das ist nice ja, als wenn man hier drauf laufen kann Jeet! Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Lauf, Bruder, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf.